Creative Commons und OER. Kurze Wiederholung. Das deutsche Urheberrecht gilt automatisch für natürliche Personen, die ein schutzfähiges Werk erschaffen haben. Je einzigartiger und origineller ein Werk, desto wahrscheinlicher liegt auch ein Schutz vor. Der Urheber ist, solange er nicht bereits vorher vertraglich gebunden war, exklusiver Inhaber aller Rechte am Werk, bis er sie abgibt. Zum Beispiel an Dritte wie Verlage. Einzelpersonen oder andere Institutionen im Prozess der Verwertung eines Werks. Es gilt daher grundsätzlich, dass alle Rechte dem Urheber vorbehalten sind. Wer ein Werk nutzen möchte, muss sich erkundigen, ob er das im angezielten Zweck darf. Und die Schrankenregeln sowie die Erlaubnisse für Unterricht und Lehre sind dabei Ausnahmen, die den Nutzern eines Werkes, zum Beispiel im Bildungsbereich, zugutekommen. Sie beschränken das Recht des Urhebers, bestimmte Ansprüche geltend zu machen. Beispiele für die Schrankenregeln sind die Privatkopie und das Zitatrecht. Beispiele für die Erlaubnisse für Unterricht und Lehre sind anteilige Nutzungsrechte an Monografien, Videos oder Nutzungsrechte an Bildwerken. Das Thema ist jedoch weitaus umfangreicher und der Blick in die vorherigen Abschnitte des Kurses lohnt. Die Schranken und Erlaubnisse des Urheberrechts spielen jedoch für die Erstellung und Nutzung von OER eine untergeordnete Rolle. Denn OER soll nicht abhängig von nationaler und gegebenenfalls temporärer Gesetzgebung sein, um ihre Vorteile und Potenziale zu entfalten. Wir gehen davon aus, dass der gesamte Bildungsbereich davon profitieren kann, wenn hochwertiges Bildungsmaterial kostenlos zur Verfügung steht. Ein Weg, Bildungsmaterial zugänglich zu machen und entsprechend pauschal auf eigene Rechte zu verzichten, führt über die sogenannten offenen oder freien Lizenzen, im Speziellen die der Creative Commons. Lizenzen sind nichts anderes als oftmals standardisierte Nutzungsrechte bzw. Verträge, die Nutzungsrechte an einem Werk regeln. Laut Urheberrecht muss die Schöpferin darüber entscheiden, wer, wie lange, wozu und wo, mit welchem Zweck ihr Werk verwenden darf. Und genau hier setzen die offenen Lizenzen an. Nehmen wir zum Beispiel Ahmed und Sandra. Ahmed ist Fotokünstler, er lebt davon, dass seine Bilder sich gegen ein Entgelt verkaufen und deswegen sagt er, ich möchte nicht, dass meine Fotografien kostenfrei oder gar zur Weiterbearbeitung zur Verfügung stehen. Das Urheberrecht schützt ihn in diesem Anliegen. Möchte jemand seine Bilder verwenden, vereinbart er dafür konkrete Nutzungsbedingungen, die die Verwertung regeln. Zahlt der Nutzer das vereinbarte Entgelt nicht, entzieht Ahmed ihm aufgrund nicht eingehaltener Nutzungsbedingungen das Recht zur Verwendung. Das ist Sandra. Sie ist Lehrerin und erarbeitet jede Woche für ihre Schüler im Bereich Deutsch als Zweitsprache Unterrichtsmaterial. Sie weiß, dass ihre Schüler erfolgreich mit ihrem Material lernen, und deswegen möchte sie es möglichst vielen Kolleginnen im In- und Ausland zur Verfügung stellen. An der kommerziellen Verwertung ist sie nicht interessiert. Obwohl das natürlich nicht zu ihren Lieblingsbeschäftigungen gehört, hat sie sich ein wenig mit dem Thema Urheberrecht auseinandergesetzt und festgestellt, dass sie es selbst einrichten müsste, wenn sie anderen ihre Arbeit rechtssicher zur Verfügung stellen möchte. Denn nur sie hat das Recht, ihr eigenes Material freizugeben. Wie es unsere Geschichte will, kennen Ahmed und Sandra sich. Als Ahmed von Sandras Vorhaben hört, schlägt er ihr vor, die Creative Commons Lizenzen zu nutzen. Mit diesen hätte sie die Möglichkeit, eigene Werke für andere kostenlos und rechtlich transparent freizugeben, ohne eigene Nutzungsbedingungen formulieren zu müssen. Ein weiterer Vorteil ist, dass neues Unterrichtsmaterial, welches andere Lehrkräfte aus Sandras Material herausentwickeln, wiederum recht einfach und transparent weitergegeben werden könnte. Creative Commons ist eine gemeinnützige Organisation, die einen Lizenzbaukasten entwickelt hat, der weltweit zum Einsatz kommt und es den Urhebern ermöglicht, ihre Nutzungsrechte rechtlich sicher und allgemein verständlich weiterzugeben. In dem Zuge soll es dritten möglich sein, auf einen Blick zu verstehen, ob und unter welcher Bedingung sie das Werk für eigene Zwecke verwenden können. Sandra kann die Lizenzbaukasten von Creative Commons verwenden, um ihre Arbeitsblätter und Blogbeiträge damit zu lizenzieren. Das bedeutet, sie zeigt anderen an, was diese mit ihren Unterrichtsmaterialien machen dürfen. Sie kann jetzt entscheiden, welche Bedingungen sie sich vorbehält. Denn wenn Sandra keine Lizenz oder andere Nutzungsrechte vergibt, dann gilt, dass alle Rechte vorbehalten sind. Aber damit entstehen womöglich... Unsicherheiten bei den potenziellen Nachnutzern. Denn diese müssten sich nun individuell mit Sandras Nutzungshinweisen auseinandersetzen. Mit der Vergabe einer CC-Lizenz spricht man davon, dass einige bzw. wenige Rechte vorbehalten sind. Und welche Rechte das sind, kann auch von Laien schnell erfasst werden. Zum Beispiel CC BY. Dahinter verbirgt sich eine konkrete Lizenz auf welche dieses Logo oder ein Schriftzug hinweist. CC steht für Creative Commons und das BY, also von, steht für Namensnennung oder Attribution. Das heißt, ich muss auf eine bestimmte Weise auf den Namen des Urhebers und die Quelle des Werkes verweisen, wenn ich es verwenden will. Das ist also so etwas wie eine Quellenangabe? Genau. Nun nennen wir es in diesem Fall Lizenzhinweis denn wir verwenden das Werk als legitim berechtigte Nachnutzer und ohne, dass wir dafür eine Schrankenregel des Urheberrechts gebrauchen müssten. Diese würde uns nämlich verpflichten, eine Quellenangabe zu machen. Aber der Lizenzhinweis unterscheidet sich ganz explizit von der Quellenangabe und beide dürfen nicht verwechselt werden. Denn dafür, dass ich das Werk frei verwenden kann, muss ich mich an die Bedingungen der Lizenz halten. In den meisten Fällen ist es zunächst nicht viel mehr, als den Lizenzhinweis korrekt und vollständig anzubringen. Die Creative Commons Lizenzen haben insgesamt drei Ebenen, über die sie lesbar sind, nämlich von Laien, von Juristen und von Computern. Menschenlesbar sind dann im Grunde alle Hinweise auf das Vorhandensein der Lizenz in Bild und Wort. Für Laien existieren Übersichtsseiten, die in jeweils einem Satz die Lizenzbedingungen nennen und von denen aus man sich weiter informieren kann. Ausgebildeten Juristen ist der sogenannte Legal Code, also das tatsächliche Rechtsdokument hinter jeder Lizenz, eher verständlich. Maschinenlesbar ist ein Metatech, den ich auf einer Website einbinden kann. Suchmaschinen können über diesen herausfinden, ob sich CC-lizenzierte Inhalte auf der jeweiligen Website befinden. Das erhöht die Auffindbarkeit der entsprechenden Werke. CC-Lizenzen funktionieren also in der einfachen Verständigung zwischen Urhebern und Nutzern, Mithilfe von Software, die es den Endnutzern erlaubt, CC-Lizenzen leichter zu finden und verfügbar zu machen, sowie im Zusammenspiel mit internationaler bzw. nationaler Urheberrechtsgesetzgebung. Es ist das Ziel der CC-Lizenzen, es Urhebern leichter zu machen, ihre Werke nicht nur zu schützen, sondern freizugeben, damit andere sie nutzen, verändern, verbessern und wiederum weitergeben können. Und jetzt kommen auch die Open Educational Resources ins Spiel. Denn eine offene Lizenz ist die zentrale Bedingung dafür, dass man bei einem Lern- oder Lehrmaterial von einer offenen Bildungsressource sprechen kann. Sie ist deswegen offen, weil keine individuelle Festlegung die Rechte der Nutzer einräumt, sondern eine allgemein verständliche und weltweit kompatible Lizenz. Die allgemein am meisten verwendete Definition für OER stammt von der UNESCO. Zitat Open Educational Resources, in Klammern OER, sind Bildungsmaterialien jeglicher Art und in jedem Medium, die unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden. Eine solche offene Lizenz ermöglicht den kostenlosen Zugang sowie die kostenlose Nutzung, Bearbeitung und Weiterverbreitung durch andere, ohne oder mit geringfügigen Einschränkungen. Dabei bestimmen die Urheber selbst, welche Nutzungsrechte sie einräumen und welche Rechte sie sich vorbehalten. Der Fokus der Definition liegt also auf der rechtlichen Eigenschaft des Bildungsmaterials, freigegeben zu sein unter offener Lizenz. Bildungsmaterial, welches offen lizenziert ist, nennt sich also OER. Der Begriff der Offenheit kann aber wiederum unterschiedlich ausgelegt werden. Im deutschen Diskurs existiert die Tendenz, dass man recht klar anhand der Lizenzen trennt, was offen ist und was nicht. Und diese Trennlinie wird abgeleitet von der Open-Content-Definition, die ins Deutsche übersetzt so aussieht. Etwas ist also offen, wenn es diese Nutzungsmöglichkeiten der sogenannten Open-Content-Definition hier grafisch veranschaulicht, vollständig erlaubt. Zentral sind dabei die letzten beiden Punkte, nämlich vermischen, die Freiheit, Originale zu bearbeiten, und verbreiten, die Freiheit, unbearbeitete und sogar bearbeitete Originale wieder möglichst weitgehend zu verbreiten. Nicht alle Lizenzen der Creative Commons erfüllen diese Vorgaben, aber dazu später mehr. In der UNESCO-Definition war ebenfalls die Rede davon, dass OER kostenlos sind. Keine einzige der Creative Commons Lizenzen schreibt dem Nutzer vor, dass er dem Urheber ein Entgelt zahlen muss, wenn er oder sie das Werk verwendet. In 99% der Fälle sind OER- und CC-lizenzierte Inhalte daher kostenlos verfügbar. Zur Finanzierung der Bereitstellung dieser Inhalte werden gelegentlich Spendenkonzepte verwendet oder die Erstellung ist durch Werbung finanziert. Der Großteil der OER-Produktion erfolgt jedoch ehrenamtlich. Außerdem gibt es immer mehr Services, die zum Beispiel die Erstellung und Bearbeitung von OER erleichtern. Es spricht auch nichts dagegen, ein Buch offen zu lizenzieren und dennoch zu verkaufen, da die physische Form des Werks durchaus einen Mehrwert darstellt, für den Menschen bereit sind, etwas zu zahlen. Dass der Inhalt des Werkes offen lizenziert ist, kann dabei durchaus auch einen Mehrwert für den Käufer darstellen. Zusammenfassung: Offene Lizenzen sind das zentrale Charakteristikum von OER, deren Ziel es ist, eine möglichst weite Verbreitung von Lehr- und Lernmaterial bei hoher rechtlicher Transparenz zu ermöglichen. Dafür werden fast ausschließlich Creative Commons Lizenzen verwendet, die zum Beispiel auch in der Wikipedia zum Einsatz kommen. Sie erlauben Nachnutzern ein rasches Verständnis über die Bedingungen der Nachnutzung von Werken zu erlangen, ohne jeweils individuelle Lizenzbedingungen verstehen und interpretieren zu müssen.